Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich hatte 6 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Euro, US-Dollar. Sieht ganz gut aus. Allerdings müsste der Kurs noch etwas steigen. Ich suche weiter. Schweiz, Japan, Yen. Euro japanischen. Hier steige ich ein. Gleich nochmal. Ich vergebe noch insgesamt 50 Plätze für mein Privateinzelcoaching, 10k pro Monat. Wenn diese wechseln, beende ich das Bewerbungsverfahren. Fühlt gut aus, beide Trades deutlich gewonnen, bis zum nächsten Mal, adios.